Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Wir sind immer noch bei Bruchrechnungen. Schauen wir jetzt die Textaufgaben zu den Bruchrechnungen. Die sind in der Regel leicht in die mathematische Sprache umzuwandeln. Da ist eine Aufgabe, in einem Staat mit 8,46 Millionen Einwohnern trinkt jeder Einwohner durchschnittlich 4,9 Liter Milch täglich. Durchschnittlich. Wie viel Liter werden dann täglich konsumiert? Der Gewinn für die Eigentümer ist 0,8 Cent pro Liter Milch. Wie viel ist der tägliche Gewinn? Finden Sie ihn gerechtfertigt? Das ist die erste Frage. Und die hat noch nicht so stark mit Brüche zu tun, aber schon. Und dann in einem anderen Staat gibt es vier Supermarktketten. Zusammen gewinnen die Eigentümer 105.000 Euro täglich. Eigentümer A bekommt zwei Fünftel des Gewinns, B ein Drittel und den Rest teilen die anderen zwei Eigentümer C und D. Wie viel gewinnt täglich jeder Eigentümer? Finden Sie den Gewinn gerechtfertigt? Noch einmal eine Frage. Aufgabe A lässt sich leicht berechnen. Die sind 8,46 Millionen Einwohner und jeder konsumiert 4,9 Liter, also 8,46 mal... 4 Neuntel für jede Einwohner, das sind 3,76 Millionen Liter am Tag, ja? und also man kann auch denken, wir haben 8,46 Millionen ja so nebeneinander, und jeder muss dann in 9 teilen und mal 4 äh, multiplizieren, ja? also mal 4 Neuntel. Jetzt, da der Gewinn pro Liter 0,8 Cent ist, soll man 0,8 mit 3,76 Millionen so viele Liter haben multiplizieren. Also 3,76 Millionen mal 0,8 und durch 100, wir wollen Euro berechnen, also 1 Euro ist 100 Cent okay. und das bedeutet insgesamt haben wir 30.080 Euro am Tag. Also der Gewinn für die Eigentümer ist pro Tag allein für die Milch mit 0,8 Cent. Gewinn pro Liter 30.080 Euro. Ob man jetzt das gerechtfertigt findet, ist eine persönliche Sache. Ich glaube, die Eigentümer werden das sicherlich gerechtfertigt finden. Sonst würden sie es eh nicht machen. ja. So. Und jetzt die Aufgabe. Also der Eigentümer A. Äh, wir haben jetzt hier mit 105.000 gerechnet und nicht mit 30.080. Wie auch immer. <lacht> Die Ergebnisse sind nicht so unterschiedlich. Ja. Aber machen wir jetzt mit 105.000. Ja. Der Eigentümer nimmt zwei Fünftel davon. Also es wird in 5 geteilt und mal 2. Also 44.000. Der Eigentümer B nimmt ein Drittel davon. Ja. Es wird durch 3 geteilt und ein Teil davon genommen. Also 35 Euro. Und der Rest, was ist der Rest? Von 105.000 nimmt man so diese Summen ab, dann bleiben 26.000, und von diesen 26.000, die werden in zwei geteilt, jede von den zwei anderen Eigentümern dann, nimmt je 13.000 Euro. Vielen Dank.